Wir als Nutzende wissen nicht, warum das jetzt genau funktioniert und das müssen wir auch gar nicht wissen. Für uns ist nur wichtig, dass das passiert, was wir wollen. Und jetzt wird's interessant. Stell dir vor, du könntest mit einem Klick Millionen von Metadaten abfragen, speichern und für dich weiter nutzen. So ist seit den 2000ern durch sogenannte APIs möglich. Was ist eine API? Und wofür sind solche APIs gut? Welche Vorteile bieten sie? Und wie kannst du eine API für dich nutzen? Das alles klären wir in diesem Video. Eine API, ausgeschrieben Application Programming Interface, ist eine Programmierschnittstelle. Sie ermöglicht es, ProgrammiererInnen mit externen Systemen zu interagieren, um Daten abzugreifen oder eigene Software zu erstellen. Nicht zu verwechseln ist eine API mit einem User Interface, auch Benutzerschnittstelle genannt. Das User-Interface ist ausschließlich für die Verbindung zwischen Anwender-In- und Softwarelogik zuständig. Zum Beispiel ist die rote Taste auf unserer Fernbedienung das User-Interface, mit dem wir einen Fernseher an- oder ausschalten können. Wir als Nutzende wissen nicht, warum das jetzt genau funktioniert und das müssen wir auch gar nicht wissen. Für uns ist nur wichtig, dass das passiert, was wir wollen. So viel zum User-Interface, jetzt wieder zurück zu der API. Eine API ist für ProgrammiererInnen gedacht, die die Codezeilen hinter dieser roten Taste haben wollen. Dieses Prinzip gilt nicht nur für Fernseher, sondern auch für Webseiten. Und jetzt wird es interessant. Schauen wir uns mal als Beispiel die API von Datasite an. Datasite ist eine Organisation, die Unique Identifiers, insbesondere sogenannte DOIs, also Digital Object Identifiers, für Forschungsdaten und andere Forschungsergebnisse bereitstellt. Üblicherweise halten Organisationen eine gute Dokumentation für ihre API bereit, wie es auch hier der Fall ist. Die Seite verweist direkt darauf, dass es eine neue Version gibt. Eine gute Gelegenheit für uns, um zu erwähnen, dass die URL einer API sich immer wieder ändern kann und es passieren kann, dass dein Code plötzlich nicht mehr funktioniert. Deswegen ist es immer gut, ab und zu mal in die Doku zu schauen. Hier sehen wir, dass man derzeit auch noch die alte Version nutzen kann. Bei Datasite handelt es sich um eine REST api REST bezeichnet die Regeln und Strukturen, nach denen der Austausch mit einer API abgewickelt wird. Wenn du genauer wissen möchtest, welche Regeln eine REST API erfüllen sollte, verlinken wir dazu etwas in der Infobox. Wir sehen in der Doku, dass der Production Endpoint api.datasite.org ist. Dieser sogenannte Production Endpoint ist die Base-URL, die wir immer nutzen, um Daten zu erhalten. Schauen wir uns einmal an, wie wir mit dieser Base-URL die Metadaten einer DOI abfragen können. Dafür können wir einen CURL-Befehl in der Kommandozeile ausführen und bekommen die Metadaten im JSON-Format zurück. Wir sehen, dass die URL einer bestimmten Struktur folgt. Auch wenn wir diese URL aufrufen, bekommen wir die Metadaten zu dieser bestimmten DOI zurück. Um Metadaten zu einer anderen DOI zu bekommen, müssen wir nur die DOI am Ende einer URL ersetzen. Das Ganze funktioniert auch für eine Liste von DOIs in unbegrenzter Zahl. Wie genau, verraten wir dir gleich. Bei Datasite kannst du die enthaltenen Metadaten auch als CSV abspeichern und in tabellarischer Form weiter nutzen. Wenn du noch mehr über die Funktionen der Datasite API erfahren möchtest, dann schau gerne bei deren Doku vorbei. Die API bietet noch vieles mehr. Link dazu wie immer in der Infobox. Wenn du jetzt eine API auch mal selbst abfragen willst, dann probiere dich gerne selbst daran aus. Oder schau bei unserem Python-Screencast vorbei. Dort zeigen wir dir, wie du mit Python im Jupyter Notebook eine API auf mehrere DOIs abfragen kannst. Und das Ganze automatisiert. Das heißt, dass du nicht jede DOI einzeln abfragen musst. Und wir sehen uns dann im nächsten Lab-Video.